Moin, ihr wisst ja, ich habe ja Thema geschaut, das basic basically fast so Minecraft-Projekt. Also Varo halt mit verschiedenen Spielern. Ähm, und ich habe, ja, ich muss mal nachschauen, das Projekt gestartet. Ich bin noch nicht gestorben. Und ganz random, ab Folge 4, war ich einfach weg. So, ne? Jetzt denkt ihr okay, was ist passiert? Ähm, ganz einfach. Also letztes, ich hatte schon Folge 5 und 6 schon aufgenommen. Wir hatten eine richtig lange Doppelfolge eigentlich gehabt, äh, zu machen. Und, ähm, der Grund dafür, warum die Folge nie im Leben online kam und ich mich selbst disqualifiziert habe, aus dem Projekt ist, dass ich letzten Samstag, ähm, den Boxfight gestreamt habe zwischen Liam Marschert und Stani und Apparat und Oh, Wimper. Ja, moin. Hier ist Wimper. Lol. Und ähm, das habe ich halt gestreamt. Und betonen. Bild. Oder dann deswegen auch gestrikt. Ja, ich habe einen richtigen, richtigen, aller echten Apo-RED-Strike bekommen. Ähm, wegen. Was war das? Spam, Betrug oder oder irreführende Praktiken, so ein Stuff? The fuck? Ich habe basically nichts gemacht. Ich habe überhaupt nichts gemacht. Ich habe. Solange, solange der richtige Boxkampf nicht stattgefunden gefunden hat, habe ich den Boxkampf gestummt hier in der LK angezeigt. Hier, das war's. Ich habe ihn immer noch angezeigt. zwar war alles noch in der Ich habe keine Ahnung, wo es Problem Berg. Naja, ähm, auf jeden Fall, ähm, dachte ich mir halt, ey, bei einem Strike darf man eine Woche lang keine Videos aufnehmen. Beim ersten Strike. Und das heißt, ich kann eine Woche lang kein Team, was wir aufnehmen. Das heißt, ich habe mich selbst disqualifiziert und die restlichen Überlebenden, irgendwie auch nicht mehr da, so kann auch, es ganz, ganz weird. so jetzt, und deswegen, ich glaube, Team Wars ist damit offiziell zu Ende äh, schade eigentlich, es war an sich super geil durchgeplant, aber man muss halt sehr, sehr, sehr, sehr viel auf andere Menschen vertrauen klappt anscheinend prima und, ähm, ja, das ist der Grund, warum Team Wars nicht mehr kommt, und auch nicht kommen wird für die nächste Zeit weil es ist jetzt weg ähm, Team Wars Zeit wird eventuell irgendwann mal kommen so, aber auf jeden Fall nicht jetzt, auf jeden Fall, nicht bald, auf jeden Fall, was aber bald kommen wird, ist am 4. März 18 Uhr ein kleines Spezial Event. ich werde dazu morgen nochmal ein Video machen, was morgen kommen wird, ähm, es wird ein neues Projekt sein, ein paar wissen schon, die in meinem Twitch-Stream dabei sind, die wissen es schon, ähm, aber ich werde mal morgen nochmal alles genau nochmal erklären, ähm, was es ist, um wen es geht, das wird es sein. Ich werde morgen ein Video dazu machen und einfach mal ein paar Infos geben. Die schautet am, ja, am diesen Freitag, 18 Uhr, seid auf Twitch unbedingt dabei. Also es wird dann nämlich auf Twitch gestreamt. Ich werde, denke ich mal, einen langen Stream machen. Einen sehr langen Stream. Maybe den ganzen Tag oder ein bisschen die Nacht rein. I don't know. Um, und maybe darauf noch einen fetten Zwölfstones mal schauen, mal schauen, maybe auch nicht, mal gucken. Ähm, aber das ist so die Idee. Ähm, Falls ich hier gerade irgendwie im irgendwie Video dezent äh, planlos bin, äh, ich bin müde, ich bin gerade dezent am Arsch und ich kann mich gerade absolut nur auf irgendwas konzentrieren. Ich bin gerade dezent weg. Also falls ich heute mal dezent Scheiße laber, ich habe schon gerade aufgenommen und ich habe nur Müll gelabert. Ich hoffe, diesmal Mal wird es jetzt besser. Aber ja, das ist der Grund. Ähm... Schaut morgen vorbei. Ähm, um, das war der Grund, warum ich eine Woche lang keine Videos aufnehmen konnte. Ach, und ich werde eventuell demnächst äh, mit Tutorials anfangen. Erklären kann ich semi-gut, aber mit Bildern, denke ich mal, kann man es einfach so einfach zeigen mit, mit, mit Videos. Und zwar, ich glaube, es wird eher so ein bisschen Richtung Streaming gehen, OBS, so kleine Lifehacks Anführungszeichen. Oder wie man Sachen besser verwenden kann. oder ich zeige euch, zeig euch Programme, die, wo ihr dachtet, dass es das die gar nicht mal gibt oder sowas. Oder die eure Arbeit viel, viel schneller und einfacher machen. Das wäre richtig geil auf jeden Fall. Und denkt mal, wird es geil. Das macht nur Sinn, egal. Äh, ja, das war's. Ciao.